Willkommen, mein Name ist André und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Das Pac-Man, wir gegen pac -Man kämpfen, kämpfen wir gegen pac -Man. Ja, holen wir uns Pac-Man den Kampf und befreien den Kämpfer. Mehr nicht alles klar. Mario ja. im Nachteil, wann bin ich nicht im Nachteil? Sag ruhig Stuhl. Okay, jetzt ein bisschen mehr Angriffskraft. also Au. Wahrscheinlich sind diese eher noch stärker. Ich bin dass 9 abgezogen Er Gibt's da einfach nicht. Wir kriegen so oft was hier, ne? Was du denn da? Nein! Ah! Ach. wir hatten von donner donner elf an voran zauber aus feiern Ha, habe ich kommen gesehen wenn du dann auch konter aua. Oh, eine nase so einfach aus, wenn Leute online zocken. Ich verstehe nicht. Was ist das? Nein, trifft den doch damit. Nein. Start. Oh. komm her. Nein, ich dachte, ich kann davon nicht getroffen werden. wieder aufgesammelt. Was machst du jetzt? Nein. ist das? Oh, Gott. oh meine Nase wie blöd. Komm mal her. In die Fresse. immer noch jetzt immer <lacht> gut pack man kämpft nun mit oh gott lernen juwel alter nicht die für dieses wissensdingen hier okay Kommt er näher? Sie es? Keine Ahnung. Macht das Ding da? Guck mal, wie viel von dieser Welt neue noch nicht erkundet ist. Hey Sakura, Fire Emblem vom Fire Emblem Fates. Ähm, Wissensbaum, das mal gucken. Äh, Schildschaden macht Gegner schilder zerbrechlicher. Irgendwas hier wollte ich doch. Bei unter 30 Prozent Schaden leicht stärkere Abwehr. Also ist ja nur Anfang des Kampfes dann. Ne? Egal. Mehr Abwehr ist mehr Abwehr und da tun wir uns als nächstes 80 Alter. Ähm, nehmen wir mal wieder oder nehmen wir mal Pac-Man haben wir ja gerade freigeschaltet äh, keine Ahnung. so mit Flügelschuhe. Ja, wir gehen zu Sakura ja, und Melinda gegen jemand Ich kämpfe, den Hauptgegner, um zu gewinnen. Die Gegner eilt sich fortlaufend. Oh Gott, das wäre eine gute Fähigkeit für mich eigentlich. Oh. Fire Emblem Fates, die Musik läuft im Hintergrund. The Ocean's Grey Wave. Ich weiß gar nicht, was Koeln kann. packen man bin ich eigentlich auch nicht so gut. Um <lacht> steuere ich den überhaupt? Ich will diese Heilfähigkeit haben. Ey. Boah. Boah, ich habe doch gefühl ich bin echt nicht gut in dem spiel okay Los. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. zum ich kenne die Angriff von melinda nicht. <lacht> Pac man ist glaube ich nicht so eine gute wahl weil ich keine ahnung habe die beiden so können und wird vielleicht meinen charakter nehmen den ich auch steuern kann alter alter korin macht mich hier voll völlig ey. Melinda macht irgendwie nicht wirklich was Boah, das gibt's ja da jetzt einfach nicht. <lacht> irgendwie macht die mich hier am meisten fällig. Mit der Macht fast irgendwie gar nichts, habe ich gesagt. <lacht> war mein zu gestern meine dran hey Puh, das gibt es ja ich kriege hier so oft die fresse von dem Die haben noch null also was machen die? Komme so zu gar nichts. Ey. Ja, ist gleich schon wieder voll komplett hoch. Na komm her. Düdl, düdl, düdl, düdl. Ja, bringt nicht so. Er ja, kriegt ich ja nicht hin. da ja, krieg ich so nicht hin, Mann. kommen kaum komm, irgendwie. Irgendwas zu machen. Ja. ja den Kampf schaffe ich nicht. Geht so nicht. Nächster. Nächster Gegner, den ich mit pac -Man hoffentlich erlegen krieg. Okay, Minze kleinen mr game und watch team was man jetzt gegen am laufenden band besiegen sie alle. alles klar Wenn sonst nichts ist sorry so, ich gehe mal auf in, in der aufrechten position boom, boom, boom. Ihr seid so putzig ich könnte euch alle fressen von da damit ich mal mikro kommen wir sind gerade der level von snake merke ich gerade bistadt fist hat so geht's doch ist das hat fest hat habe ich gesagt alle oh, ne cola <lacht> ich meine <Iced>. eistig <lacht> Dann wirft er das Schwert einfach so weg. Boah, bin ich aus. Awesome. Macht katapultieranfähiger. anfähiger. Nein, hätte ich nicht, danke, hätte ich nicht gerne. Hm. Warte mal wir noch? Stranger, was für einer? wir sehen hauptgegner um zu gewinnen der gegner erhält im kampf verstärkung metallverwandlung für gegner ja, supi. Also machen wir mal warum nicht äh, gewicht hoch dann wäre doch nicht schlecht wenn ne? noch neues wir mal dieses ding dieses gift dingen anfang des kampf kann ja nicht schaden ne? Hey, oder das Mietgar? wenn Sie sieben? eine Verstärkung? So, um. was? Irgendwie nicht, wo deine Verstärkung ist. Also da, verdammt! okay jetzt jetzt wird es nervig wieso gefühl okay gott sei dank <lacht> strange aus wie so charakter von diesen einen spiel ja nie automata hier wir auch irgendwie alle schwarze klamotten weiße haare ne? die kommen bestimmt auch noch hier in dieses spiel hier die Hauptcharakterin. roll casket mega man Smash Bros. Gibt ein Bestes und gewinne, obwohl dies die Hauptcharakterin ist irgendwie schon bei so Kaliber 6 jetzt gerade dabei. Ach ja, wurde schon wieder einen neuen Charakter irgendwie angekündigt. Hier Joker von von äh, Persona 5, mal interessante Wahl oder die Persona im Persona-Spiel gespielt. Also. Joker ist cool. Alter, ich treffe den nicht. Alter. Wird mir schon wieder passieren. Ey. Ich warte ja nur darauf, dass irgendwie Sora von Kingdom Hearts neu hinzugefügt werden wird. Dann bin ich rundum zufrieden. Ey. Weil Kingdom Hearts kommt ja auch im... Äh, links raus, im Januar, Ende Januar. Also lang ist es nicht mehr man kann die aktivieren ich weiß auch schon immer mich nicht mal an die dinge erinnern Boah, ich treffe niemanden damit lust Wunder, warum es auf einmal hier so geregnet hat ja, ich bin in sicherheit ne? Oh, ich wurde getroffen, herrlich oh. Gut, komm her Kost, komm her, los, komm her Wo ist das? Boah, ich treffe niemanden mit diesen verdammten Gedanken Oh Gott Oh, ausgerutscht. Wo kommen diese Dinger immer her? Pflanzt ihr die, die in den Boden oder was? Okay, ich gehe nicht daraus raus. Na ja, Dreck. Was ich da auch mal von diesen dingern treffen. Ey. Mein Gott, die schnappen sich all die Dinger weg. Ey. Ah, da ist Flugzeug. Oh Gott, hier sind wir nicht mehr geschützt. Ah. Man kommt man dran einfach runtergefallen. <lacht> so mitten aus den nächsten Hydranten ausnehmen. Ah Gott, das ist schon wieder so ein richtig bekackter Kampf, ist eigentlich nur auf die Raketen achten, ne? wie soll ich denn jetzt eine pflanze so meiner Was hat was ist das. What? Hey, what is denn <lacht> mit einschlag bin ich weg damit <lacht> so. junge oh, ich frage mich weil einige leute zu diesen part sagen ey. Oh, es wird nicht viele Leute geben, die was sagen. Also... Ja, ihr wisst was ich meine, ne? Schütteln einfach nur so die Köpfe, sagen jetzt Alter, wie viel Schaden habe ich denn jetzt schon? wieso habe ich denn jetzt schon 100 Schaden? Boah, die tun die ganze Zeit diese Kak kaketen aktivieren. Ey. Ich komme gar nicht dazu, was zu machen. nein gibt es doch einfach nicht so meine Was ist das mal kein von denen wird getroffen natürlich must hat ich weiß nicht, wenn man das steuert. Sehr gut. <lacht> Ausgezeichnet. Stärk, leicht Fernkampfwaffen wie Bögen und Beams. Okay. Das war wow. Einige Kämpfe sind richtig nervig. Okay. Dann haben wir Andy, der ist glaube ich aus Advanced Wars den gleichen Machern von feier Emblem. bei hohen gegner schaden heilung für gegner was man als gehe am laufenden band besiegen sie alle oh, okay das dürfte ja nicht so schwer sein start War so ein Laserschwert oder so am Anfang des Kampfes, alter, ich werde hier einfach von allen Seiten erledigt. Da kann ich ja eigentlich den Kampf so starten. Pass auf, ja, ich will dazu. Alter, jetzt sind alles Snakes, sehe ich gerade. Oh Gott. Das ist das. Ich habe nichts damit. Aus dem dringen oh Gott. Die bringen sich ja noch selber um. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Oh Gott, hier. Hier geht viel zu viel gerade ab habe es ein erledigt. Was was ist das? Was? Wir sind jetzt schon wieder. <lacht> Ey. Ich liebe so Kämpfe, wo ich überhaupt keinen Plan habe, was überhaupt los ist. Na komm. Was das? Beim müssen nicht irgendwie voll schnell aus dem Ring fliegen? Oh nein, geh weg. Ist eigentlich irre. Wirft er doch nicht in einer Luft hin. Nein. Die sind aber auch gierig nach den Items, ne? Oh Gott. Ja, warum fliegen die eigentlich nicht so schnell raus? Ey? Die sind doch voll winzig war ein falscher nein stimmt die wurden ja auch hinzugefügt <lacht> gibt auch falsches match jetzt habe ich gar nicht dran gedacht man oh, ich dachte die tauchen auf wenn der normale smashball auch auftaucht oh, sehr gut das meine items hier zu nutzen machen was ist <lacht> du wirst pillen nach mir ich esse die das stimmt sogar glaube ich tut nicht packen pillen essen was hat ding irgendwas gerade passiert normal zeitlupe äh, nein mann man oh. sich irgendwie zur Hälfte irgendwie selber raus <lacht> nein ich wollte auf den losgehen der zu mir hingeflogen ist weg oh. von mir du verbiss dich du oh nein was war das da war dieses kleine dingen oh. auf ein zu rennt das hole in Ruhe, sonst holt es deine ganze Schadenshilfe. <lacht> Nein, ich wollte nicht nicht... Okay, das hat aber gemacht. Was ist die bombe ich habe doch eine bombe eingesammelt oh, ihr läuft alles drunter und drüber ey. nein ja danke genau ruhig mal verrecken ey. so viel wie ihr aushaltet Oh gott nur so sohn sicherheit es hat ein feiner kenne ich gar nicht nein dieser Pisser wollte den gerade graben. Und dann macht er irgendwas. Ja, dann Pack. Der jetzt ist vorhin sicher. war ist aber richtig schwer zu kontrollieren, ey. Was oh. Oh, ich habe gerade nichts aktiviert. Oh Gott. Au. Wer war das? meine Dranten auf euch. Was macht er jetzt? Boah, ich wollte das Ding einsammeln, nicht die blöde Blume. Ihr könnt ihr jetzt eigentlich wagen liegt so eine Bombe auf mich und ich bin tot. Weil dieser Story muss, könnte noch ganz schön lang werden, wenn ich nur so schleppend Fortschritt mache. Ja, soll es ja auch sein, muss ja irgendjemand auch schlecht diesen Modus hier spielen. Ne? Was Nein, hier geht einfach. Hier ist einfach zu viel los. Ey. Die Gegner, wie frecken einfach nicht. Ey. Nein, der überlebt hat auch noch. Was Ich muss denn eigentlich nur mit den ganzen Items hier treffen, ey. Dann sind sie weg. Ja, guck mal, ich muss gar nichts machen. Was da? Irgendwie ein Signal hat jemand k.o. geht? Ja, das ist aber ein echter jetzt, ne? Der warum? Was? Der sieht aber ganz genauso aus wie einer. Da sieht man doch den Unterschied, oder? Stehen nicht. Oh. Guck ich mal allein an der ist voll zu mir hingekrabbelt. Start. da kann man gerade erst begonnen ich bin schon fast tot bin schon fast tot Alter, ich will eigentlich nach den items hier gehen aber die sind auch immer so schnell an den items ja guckt sich dabei an bombe Buff. was ich einfach nicht ey. Oh gott geht auf mich aber vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht mit Pac-Man. kann natürlich auch sein also aber wird knapp aber jetzt schaffe ich nicht ah. Ah. gibt es einfach nicht mann dies und das was? was hat nicht so schwierig ist ey? und die werfen granaten und also wie ich sehe nur explosionen die ganze ganze zeit ist das die wurden nicht gezündet willst du mich eigentlich verarschen macht das ding werde ich nicht herausfinden Oh. Bist das Ding nehmen. Boah, Junge. Oh, nächstes Mal steuer ich wieder Mario oder marv oh. Gibst du einfach nicht, Junge. Echt so schlecht. <lacht> äh. ich Einfach den jetzt hier, pass auf. Nein, fast das Ding nicht an. Oh Gott. Oh gott ich muss schon sagen bitte trifft mich nicht also, darauf könnten sie mich nicht warnen irgendwie vor dem kampf Dutzende Explosionen. was sagt <lacht> aber mario ist weg das ist nur diese mini snakes ey tötet die ich weiß nicht was du kannst Was? hat gemacht wird hochgehalten mit dieser eine fahne nein aber das ist denn jetzt schon wieder passiert Ich habe diese bombe irgendwie hochgehalten wie so eine fahne Was? diese eine fahne die einem ein leben dazu gibt ey. Irgendwie alle in die Luft jagen. Was ist das? Alles meins. Ein weg da. Und dann man sich auch noch das. Oh, na warte, ey. ein Versuch noch. Habe ich genug. <lacht> dann wird das nichts mit packen wird das nichts, ne? Ich weiß ja nicht, halt so schwer ist, So ein nerviger Kampf, ey. Bist du So einer ist weg. einer weg von mir. Wieso geht das Ding auch noch auf die los, ey? Oh, junge! Alter, ich komme gerade rein und der schießt schon wieder mit seinem raketen auf mich. Er ist weg. Ja, der Mario, der macht mich schon wieder fällig. Ey. Oh Gott. So kommt her Das habe ich aber echt genug, Mann. Und dann nur die drei. Auf mich natürlich. Äh, äh. Und schon feig. Ehrlich ja, jetzt. Jawohl. Nein, da falle ich nicht rein. war einfach nur hartnäckig sein. Dann wird das schon. Gut, aber hat geschafft. Ähm, wir sagen, ich, ich bin die Partie. Und in der nächsten Folge machen wir weiter mit was auch immer. Da ist wieder irgendwas zu tun. wie viel haben wir von der Karte bisher nicht viel. Gut, wenn ich war hier wir sehen uns in der nächste Folge. Abonnieren, Like. Äh, uh, kommentieren. Doch nett.